Wenn es zum Beispiel heißt, dass nur 30% der Männer eine bestimmte gute Eigenschaft haben, während es bei Frauen 40% ist, welche Konsequenz kann man daraus ziehen? Es hilft zu wissen, wenn man 100 Beziehungen eingeht, wird man wahrscheinlich als Mann 40 Mal Glück haben und als Frau nur 30 Mal. Wenn man aber vorhat, möglichst nur eine Langzeitbeziehung einzugehen, wird man sich den Partner genau anschauen müssen und sich nicht auf die Statistik verlassen können. Denn eine bestimmte Frau oder der ausgewählte Mann ist entweder auf der Mehrheit- oder Minderheitenseite. Deshalb finde ich die Ergebnisse der soziologischen Untersuchungen über Geschlechterunterschiede nur interessant für Soziologen. Aber hilft Ihnen nicht weiter in Ihrer Beziehung. Oh ist sogar schädlich, wenn Sie Unterschiede in Prozentzahlen verwechseln mit einer hundertprozentigen Sicherheit. Äh, außer natürlich, Sie haben vor, 100 Langzeitpartner auszuprobieren.